Meine Damen und Herren, ich habe es wieder getan, ja, ich habe es wieder getan, ich mache mit bei äh, beim Wichteln, ja, beim Wichteln und zwar diesmal Osterwichteln, ja, frohe Ostern, falls ihr das sehen könnt, äh, denn es ist bald soweit, ja, es ist so bald soweit und, ja, was soll ich sagen, ich wurde reichlich beschenkt, ich habe ein tolles Spiel bekommen von den Herrn Wutkeppi. blende ich euch jetzt gleich hier nochmal ein, ja, wie das genau ist, der Wutkeppi hat mir, ähm, ja, was soll man sagen, ein Spiel geschenkt. Ich glaube, Millionen von Menschen kennen das. Also wirklich Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Menschen kennen dieses Spiel. Ich kann das nicht. Und ich weiß nicht, ob es gut ist oder schlecht. Aber ich werde es für euch spielen. Es wird geballert. Die ganze Zeit. Ich glaube, es wird einfach herausragend werden. Also begleitet mich hier. Ja, wir machen heute. Ein bisschen Überstunden, ihr kennt ja eigentlich von mir, äh, wie soll man sagen, kurze Videos. Ähm, ich werde jetzt ein sehr langes Video aufnehmen und ähm, ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß wie ich, denn ich habe mit solchen, hm, wie nennt man es, Trash Games, habe ich Spaß, ja. Weil, wenn ich geärgert werde, ja, dann habe ich Spaß. Naja, auf jeden Fall, ähm, Ihr hätte mich vielleicht von twitch tv slash jackpack ähm, da stream ich dreimal in der Woche Dienstag, donnerstags und sonntags um 20.30 Uhr. Wenn ihr also denkt, der Typ, der kann geil Kopfschüsse verteilen, ja, da kommt vorbei, ähm, könnt ein bisschen mit mir abhängen, ja, ein bisschen zocken und so und äh, wir machen es schöne Zeit, ein bisschen arg oder irgendwas. Äh, aber heute geht es um ein anderes Spiel, ja. Also nochmal vielen lieben Dank an Woodcappy, dass du mir das Spiel äh, geschenkt hast, ja, dass du dich in dieser. Unsummen gestürzt hast, um mir dieses Spiel inklusive alle DSCs zuzuschicken und äh, ich würde sagen noch ein Dankeschön an Benutzername, der das alles in, äh, ins Leben, in Leben gerufen hat und auch so viel Geduld mit mir hatte, weil ich war sehr nachlässig, äh, aber ich habe es dann noch in der letzten Sekunde geschafft, ja, mein Spiel zu verschenken und diese Aufnahme hier zu machen, geil, ja? also viel Spaß, äh, ja, beim Spiel, ich halte jetzt um. bis gleich. Beginnt. Das Spiel ist gestartet. Es heißt Pets Sniper Shooting, so wie ihr vielleicht schon im Titel gelesen habt, ja. Die Grafik, der erste Eindruck ist ähm, herausragend, würde ich sagen, ja. Es sieht herausragend aus. Ähm, die Maus, äh, die Texturen, on point. Äh, der Schnabel von dieser Ente oder was es sein soll, äh, super geil. Auch dieses Sneaky Cats unten links. Ähm, super. Musik. Wie von einem Orchester, Leute. Wie von einem Orchester. Ich könnte mir eigentlich kein Schütterspiel vorstellen. Und ähm, ja, wie soll man sagen? Die Umgebung sieht auch sehr vielfältig aus. Ich bin gespannt. Wir beginnen jetzt. Oh, ja, ja, Okay, komm. Legen wir los. Level A1. Ja, ich habe jetzt so ein bisschen Erklärung. Ähm, beim Test ist mir schon aufgefallen, dass die Maus hier so frei verfügbar ist. Und dass ich hier links und rechts hinklicken muss. Was ähm, sehr blöd ist, weil rechts habe ich noch einen Bildschirm und komm, bin eben schon über den Randruhr gekommen. Und ich frage mich auch, wenn das hier... Wieso nicht per Tastatureingabe? <lacht> Warum? Ich weiß gar nicht, was ich mit Tastatur machen muss. Ich muss ich nur... Ich versuche mal eben. Nee. ich kann nicht nach links, rechts. So, da beginnt das Spiel auch schon. Äh, wir haben Hasen. Die wir bekämpfen müssen. Mit einem Gewehr, das niemals nachladen muss. Ja, das äh, war Level 1. Ah, guck mal, jetzt können wir uns einen aussuchen, ja. Entweder, guck mal, fangen mal vorne an. Bobby the Cat. Oh Gott, ich hasse Katzen. Oder Robin Red. Joy Penguin. Penguin. Oder Angry Duck. Wir nehmen Angry Duck, oder? Komm, zack. Level A2. Ich muss mal schauen, ähm, habe ich überhaupt mal die Zeit aufgeschrieben, wie lange ich jetzt hier äh, schon aufnehme. Oh, zweieinhalb Minuten sind schon vorbei. Oh, fuck! Ich habe ja weniger meckern, sondern einfach ein bisschen mehr ballern hier. Wow. Oh Gott, ich kann jedes Mal jemand anders aussuchen. Oh, eine andere Umgebung immer hier in Deckung. Es ist realistischer als Papier. Oh, ein S Sniper! Ich schreibe mich, warum die Tiere... Oh, Und, A. Ah. Headshot. <lacht> Level A3 schon geschafft. So, ich trinke was. Aber wir machen Zensur, ja? Ich will dir keine Marken zeigen. Aber ich muss eben was trinken, ja? So. So. <lacht> Nein, das ist kein Alkohol, Leute. Bleibt ruhig. Rastet nicht aus. Kein Kommentar schreiben. Das war ein Erfrischungsgetränk. So. Also oben ist der Sniper Turm, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Weil das Sniper Rinos sind. Und Sniper Rinos sind ekelhaft. Ja, ekelhaft. Sniper Renos immer zuerst. Töten wenn die einmal auf dich drauf sind wahrscheinlich Geschichte. Aber, oh Scheiß, für dieses Spiel braucht man so viel Skill. Hammer. Hammer. Ist fast so gut wie dieses Jesus Spiel, ja? Obwohl, das Jesus Spiel war wirklich mega hammergeil. Oh, jetzt gegen Hunde. Hä? Hä? Wenn du see a green indicator, change cover point, avoid taking damage der scheiß 100 Granaten. Nein, das habe ich rausgeklickt. Wisst ah! so, Leute, das ist das, was ich eben gemeint habe. Warum machen die das auf die Maus? Warum kann ich den scheiß Hund nicht töten? Wow, shit. Ey, ich habe zwei Millisekunden, bevor der Typ... Oh nein, schon wieder rausgeklickt. Fuck! Das ist der fucking Endgegner. Okay, das wird noch richtig asozial werden mit diesen rausklicken. Ich sage es euch jetzt schon. Äh, ich weiß, oh Gott, das wird schlimm. So, diesmal nehmen wir Robin Red, ja? Für Level A6. Ich bin gespannt, wie viele Levels es gibt. Vielleicht geht das ganze ABC ja durch. Dann wäre ich... Fuck. Oh, guck mal. Die können ja gar nichts. Ich also das Schwierigste ist einfach immer diesen Mauszeiger in der richtigen Position zu haben. Also nicht das Fadenkreuz, sondern den Mauszeiger, Leute. Ja! Also langsam komme ich rein. Nice. In PUBG hat ich nicht so viele Kills. Oder in Apex oder in COD. Jetzt nehmen wir mal äh, Bob Bobbycat. Oh Gott, dieses... <lacht> <lacht> also wenn ihr mich fragt, ja, dieses Spiel... Ich weiß nicht, wie viel es gekostet hat, aber es äh, war wahrscheinlich 1 äh, Euro oder so. Äh, lohnt sich immens, ja, bevor ihr euch PUBG holt oder so. Oder Apex oder COD, ja, guckt, schaut euch dieses Spiel an. Denn ähm, das macht ein bisschen mehr Spaß. Besonders weil ähm, die Grafik. Und die Musik. einfach brillant. Und, ähm, nachladen brauchen wir nicht. Wir haben ein großes Trommelmager stehen. Ja? Easy. Easy. Ich glaube, ich habe das Spiel durch, bevor meine Zeit abgelaufen ist, ja. Wir wollten ja ungefähr äh, eine Dreiviertelstunde spielen. Ähm, ich glaube, äh, ich habe es vorher durch, weil ich so ein Monster bin. Ja. Das ist eigentlich ein super, ähm, ein super, ähm, Simulator, ja, mit dem man Headshots zu Wenn Bot-Indicator, heute Hä? Okay. Ich komm hier noch Bot rein. Oh, fuck. Jetzt ist es aber hektisch hier. Okay, es gibt also diese Sniper, es gibt die Granatenwerfer und es gibt diese kleinen Bots. Okay. Oh Gott, meine Szene ist verrutscht. Oh Gott, das nehme ich nicht neu auf, Leute. Vergesst es. Das nehme ich nicht neu auf. Meine Szene ist verrutscht. Irgendwann eben. Ne, ne, ne, ne, ne. Nee. <lacht> das nehme ich nicht neu auf. Das tue ich mir nicht an. Gut, dass ich mein Aufnahmeprogramm, ja, auf dem rechten Bildschirm habe. Und dass dieses bekackte Spiel immer. Raustappt. Weil ich auf diesen blöden... Die blöde Maus sich ja immer bewegt. Es... Packt mich einfach echt an. Aber nein, es ist ein nur das... Spiel. Oh, der Bot! Oh. Kann ich dich weiter rüber zielen? Was ist denn das? Ja, toll. Hä? Hä? Ich mach kurz mein Öf hier an, ja. Ich sitze hier im Keller. In einem feuchten Kellerraum. Und ich mach ein bisschen das Öf an, damit mein Rücken ein bisschen warm wird. Weil ich heute mein Werbet-T-Shirt trage. Ja, mit meinem... Mit meinem Kanal auf Twitch, ja, und ein bisschen Werbung für tweet.net, auch eine richtig geile Seite, für Kurzbeteiligungsseite für Gamer, mit Artikel und so, und äh, ganz, ganz toll. oder natürlich die 3 E, ja, Einhorn, Einhummel und Esel, ne? wenn ihr mal gute twitch sucht, dann seid ihr mir an der richtigen Stelle. So, Eigenwerbung vorbei, ähm, ah, 10 sind wir schon, aber die Bots, ah. da muss ich eine Lösung finden, ja, die Bots, da muss ich eine Lösung finden. Ah. Ja. Granaten, Typen, Wacht mal. Box ist und den Oh shit! Okay, fliegt der Box ist ja auch. Also ich hoffe, jetzt so langsam wird das Spiel ein bisschen hektischer. Wir ist nur Boss. den Box. da. Also wenn... Äh, äh, äh, ...kommt, müssen wir sofort den Box abschießen. Ja die, hier, die können gar nichts die können gar nichts mehr. Ich kann nicht weiter nach links ziehen das geht ja Easy. Easy So jetzt sind wir mal wieder Angry Duck Der war der krasseste Mother Boom Boom. Oh, Leute, seid ihr schon angefixt? Ja, wollt ihr auch Headshots verteilen? Und dann schaut euch das Spiel Pets wissen. What the fuck? Granatenboy. Ach ja, komm. Das ist aber hart. Oh oh, ich bin halb tot. Wow, jetzt bin ich ja fast halb gestorben. Also Granatenboy gibt mal richtig Luck, Leute. Der macht euch fertig. Ich bin mal gewiss, wie viele Level es gibt. Also wie High die können nichts. Oh Gott, der Sniper. Scheiße! Wow, was geht denn jetzt? Jetzt könnt ihr. Ja... Ah! Jetzt wird's aber heavy! Das äh, wird verfehlt in mein kleines Gehirn. Oh Gott, ich. Ach Gott, es wird gleich die Stelle kommen, Leute. Ja, es wird gleich die Stelle kommen. Mega hart ist und ich werde einfach nicht weiterkommen und werde ausrasten, deswegen. Oh, da oben ist Sniper! Ah. Sniper Boy! Aber ich glaube nicht, dass das jetzt schon alles war. Da kommen noch ein paar andere fiese Sachen. Ich vertraue dir nicht den nicht, den, den Tieren hier. nur vom Haus irgendwas. So ein angreifendes Haus oder so. Ich nicht auch, was, die, was die sich getan haben, ja? Was, was haben die sich getan, die verschiedenen Tiere? Haben die irgendwie zwei Clans gebildet oder so? Und jetzt kämpfen die um Boden oder Prostitution oder irgendwas? Worum kämpfen wir hier eigentlich? Hier wird ja auch nichts erklärt. Hier können einfach nur Gegner gar und du schießt den Kopf... Ja, und dann freut dich hier der Angry Duck. Es gibt mindestens 18 Level. <lacht> oh, geil. Wo waren eigentlich gerade die Bots? Die Bots waren What the fuck? Ein fliegender... keine Ahnung was. Hä? Was war denn das für ein Sniper? Der! Oh. Wer schießt denn hier die ganze Zeit? Oh, ey, bitte falsch, ey. Das sind genau die, die COD-Kiddies, ja? Die bitte falsch immer runterfliegen, dann falsch immer abreißen lassen und sich dann äh. Ja, äh, dann versuche damit eine Pistole, die anderen abzuschießen. Wie findet ihr die? Ich will der COD Warzone. Die absolut nervig, absolut nervig. Die, weißt du, die fliegen runter mit dem Fallschirm, machen die ab und dann kann man kurz schießen mit der Pistole. Und die versuchen dann andere zu töten dann. Das ist einfach nur... Ich weiß nicht, warum das nicht weggemacht wird, ja? Aber... Naja, ich habe das ja nicht programmiert, das Spiel. Und ähm, ich zu spüren. ich bin Casual Gamer, ich muss sowas ertragen, wenn die, äh, die Full Claps, ja, die, die Profis da versuchen, äh, kleine Spiele abzuziehen. Ja. Ich mache jetzt nur Sauerfeuer. Dauerfeuer. Ich weiß, auf dem Mumpeln, ich muss eh nicht nachladen. Hier <lacht> ein Bot, der. Bot. Bots und granaten da. Eigentlich alle her? Und die bessere Frage: Sind das die Osterhasen? Ich hoffe nicht, dass gerade alle Osterhasen dieser äh, Welt hier finde. Wie er sich freut. Guck, wir nehmen nochmal. Wir nehmen mal Bobby Cat. Guck mal, 16 Level. In 16 Minuten. Man braucht also weniger als eine Minute für ein Level. Hammer. Hammer. Oh. Ah, jetzt kommen noch ein paar mehr Sniper-Spots hier rein. Und der Granatboys. Wieso werfe ich mich gerade nicht von da hinten, die Idioten? Was muss das für ein schreckliches Tierbild sein? Ja, ja, ja. Gut, Cappy, was hast du mir da gegeben? Ich hab gedacht, wir wären Freunde. Ich hab gedacht, gut, Cappy, wir hätten uns angefreundet hier bei bei Twitch und bei YouTube, ja. Ich hab gedacht, wir wären eins, wir wären, wären so oder äh, so. So wären wir oder so oder so. Aber das Spiel war kein Geschenk. Ich glaube, er du wolltest mich bestrafen damit. Hm? Dieses andere Fist of Jesus, das ich mal bekommen hab, in, das war ja richtig geil, ne, das, das Weihnachtsfischchen. Wer das Weihnachtsfischchen nicht gesehen hat, ähm, guckt euch hier auf dem Kanal und auf den anderen Kanälen, das ähm, Gut Catching auch an, ja. Das war auch mega cool. Äh, da gab Fist of Jesus. Da konnte man mit Jesus äh, Hauskampf machen, ja. Super cool. Aber ich glaube, ich habe ein neues Spiel gefunden, ja. Also ich kann meine massiven Aim Aiming Skills hier sehr gut trainieren. Damit ich noch besser Royale spielen kann. Eigentlich war es doch ein Geschenk von mir, weil er will einfach, dass ich besser werde in Ego Schützen. Ich frage mich auch, warum dieser ähm, dieses Wechsel überhaupt drin ist. Position wechseln, weil das braucht man gar nicht. Eine Minute, je Level. Dann schaffen wir ja heute mindestens 45 Level. Geil! Oh nein! Ich hab wieder aus dem Bildschirm rausgeklickt. Ah! Das wird mir noch zum Verhängnis. Okay, irgendwo ist ein Bot. Da. Oh wow. Oh shit. wir Wie machen die Sniper 0 Schaden? Ist das Spiel für Kinder? Ist das Spiel für Kinder oder was? Nee, also, oh, warte mal, Kinder ballern. <lacht> Aber es ist halt so einfach. Und also jetzt noch, ne? Ich weiß, was hier noch alles kommt. Schon mal die Autos an. Warum sind da eigentlich Tiere, aber dann aber auch so krasse Waffen dabei, ne? Hier dieses Maschinengewehr und diese Bots. Warum sind da Bots? Frage ich mich an der Stelle. Level 19i. E oh Double Headshot. Oh. Nix können sie. Ach komm mal also die Klappe. Weg mit dir, du kleiner Bobby Plepto. Zack, zack. Willkommen beim Headshot-Mann. Ich beteile überall Headshots. Dran. Äh. Hm? Ja. So. 29 mittlerweile müssen wir töten. Easy as fuck. Wo ist der Bot? Also eben, wenn man nimmt sie einmal auf halb. Guck mal hier, man kann sogar die Umgebung zerstören, Leute. Schaut mal. Ähm, okay. Ich habe nichts gesagt. Oh Gott, das dröhnt so auf den Ohren. Man kann es auch nicht einstellen. Es gibt kein Optionsmenü in diesem Spiel, ja. Es gibt kein Optionsmenü. Ein Drache, ja klar. Ja genau. Ja genau. Ey, was ist das für ein Level jetzt auf einmal hier? Ist das so ein Endboss-Level? Boah, gut, Käppi. Echt. Das habe ich von dir nicht gedacht. Dass du mir so etwas hier präsentierst. Und das zum Osterwichtel. Ah, ah! Was? Ähm, wo sind die da? Helikopter? Ah ja klar. Ach warte mal! Was ist denn das? Hä? Ich kann sie nicht treffen. Ey, ich kann ihn nicht treffen. Was ist das denn? Oh bitte lass dieses Spiel nicht verpackt sein. Muss ich hier über die Rotorblätter abschießen oder Oh mein Gott. Auch der ist tot, aber was ist mit dem denn? Nee, ne? Was? Äh, jetzt krieg ich mal Aggression hier. Kann ich irgendwie Granaten werfen? Den habe ich kaputt bekommen, so. Warte mal, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier. Da ist eine unsichtbare Wand. Der, das Vieh ist einfach da reingeklippt. Jetzt was soll ich tun? Da geht fast durch! Oh nein, Unity Engine, was ist los mit dir? Muss ich abschießen? Nee. Muss ich irgendwo draufballern? Was? Na komm! Hey, was ist denn das? Oh nein, Leute! Ich kann keine Granaten werfen oder so. Du seht ihr das? Ey, unglaublich! Was ist denn das? Ey, äh, ihr kleinen Bobs da oben. Muss ich irgendwo drauf schießen? Was? Ich muss dann nochmal ganz neu anfangen, oder was? Bitte nicht! Bitte nicht! Dieses gottverdammte Spiel! Oder ist das hier irgendwie so über mir hat keine Lust mehr und hat irgendwas eingebaut, dass man einfach nicht weiterkommt. Ich kann den einfach nicht abballern. Was mach ich denn jetzt? Gut, Käppi. Was mache ich jetzt? Okay. Okay. Gleich gehen wir wieder zu Ende. Ja, hier. Okay, wir versuchen jetzt mal ganz genau hinschauen. Ganz genau hinschauen. Ich hasse dich! Also, das Spiel meine ich natürlich. Warte mal eben. Moment. Ich werde mal eben im Internet searchen, ob ich das regeln kann, ja? Sagen. Wir schauen mal gemeinsam, ja. Erstmal, erstmal möchte ich sagen, dass hier steht: Ein Freund hat Pet Snipers Shooting auf seiner Wutschliste. Schaut euch dieses Gesicht an. Schaut es euch an. Ganz genau. Das ist Wut. Wut. Wut! Cappy, ja. Zuletzt online vor sechs Tagen. Wie kann er sich erlauben, vor sechs Tagen jetzt mal online zu sein? Das ist schon eine große Unverschämtheit, ja. Dann hat er mir dieses Spiel geschenkt und wünscht es sich selber auch noch. So, wir schauen mal auf der Shopseite nach, ob es Informationen darüber gibt, ob ich hier weiterkommen kann oder nicht. So, empfohlen: This game has opened my eyes to the gamer world. The game doesn't just have an in-depth story with lovable characters like Robin Red, but the gunplay is unlike anything I've ever seen before in a video game. This is an absolute masterpiece of a game and is worth more than just one dollar. <laughs> this is my game for all of 2020. I highly recommend this game to anyone, everyone, everyone that comes across this beautiful masterpiece. Gamer Time. Uh, wie? Was ist das denn hier? This game is very bad. For the price, I think it's kind of funny, but if they were being serious of the creation of this game, it's not worth it. Was? This is the best shooter game I've played in a while. I told all of my friends to get it. 0,3 Stunden insgesamt. Seems legit. Seems legit. Ein interesting game in the style of cartoons. You can have a lot of fun playing with friends. Cool game where you play as animals and shoot other bots animals. The game is mostly uh, mostly for children. Habe ich ja eben auch schon gehabt, ne? Ich habe ja auch gedacht so, oh, das ist für Kinder. Da geht, da sind Waffen drin mit Töten, das ist nicht für Kinder, aber es ist It seems to me, but it's very cool in terms of graphics for its money. And the music here is interesting. <lacht> interesting? Er hat auch noch eine Stunde zum Review-Zeitpunkt, also zweieinhalb Stunden insgesamt gespielt. Am 2. März, it's really I really like the game, especially Cunning Bots that sneak up and want to kill you. Okay, also das Spiel hat auch noch eigentlich sehr gute Reviews, weil äh, nur ein negatives. Ähm, aber sonst scheint ja alles in Ordnung zu sein, ja? Also vielleicht bin ich nicht der Einzige mit dem Problem, ähm, dass es bei mir einfach nicht weitergeht, weil irgendwelche Dinger da wegbuggen, ja? So, warte mal, warte mal, warte mal. Nutzerreviews positiv. Aha, aha. Diskussionen anzeigen. So, jetzt bin ich gespannt. Aktive Themen 0 <lacht> Ich glaube, das Spiel... Wir müssen ein Wort reden, das, äh, es gibt einfach gar nichts zu diesem Spiel. Keine Neuigkeiten, keine Guides, keine Reviews, keine Diskussionen, gar nichts. Einfach nichts. Äh, äh. Ich muss nur kurz gucken, welchen Level geblieben bin. Ich kann auch nicht mehr gucken, welches Level ich geblieben bin. 79 Cent. hier okay, 79 Cent. Funny Pet Characters in you is shooting a survival game. A survival game that makes this game very, very unique. Oh, Gott. Was ah, yes, ist das? Yes, yes. Nochmal Reviews. Ähm... Um, Shop-Seite. So. Uh, wo kann ich denn hier? Da. Sollen wir zusammen was verfassen? So, so. Kommentare erlauben natürlich. Sind Sie das Spiel kostenlos? Haben, nee, habe ich nicht. Also ich habe es geschenkt bekommen, aber nicht vom Hersteller, ja. Also das Spiel geht einfach ab einer, ab einem bestimmten Level nicht weiter. Ich hätte so gerne noch ein paar. Headshots Headshots verteilt Aber Die Unity Engine Oder der Programmierer Hat versagt Da Sind drei Plebs In Helikoptern In Helikoptern ist das deutsch? Egal das liest eh keiner, weil es wird keiner mehr dieses Spiel spielen auf dieser Welt, ja? Das sind drei Plebs Helikoptern, die man nicht abschießen abschießen, abscheißen kann die man nicht abschießen kann ab da geht es nicht nicht weiter also sind nur 18 Level spielbar Schön, dass es auch keine Save-Games gibt und man immer wieder von vorne anfangen muss. Das werde ich noch kurz überprüfen. Ihr schaut mit, ja? Ihr könnt es gerade nicht sehen. Moment. Ich zeig's euch. Ich zeig's euch, ja? Mein Kopf nach da. Wieder ins Spiel. Ich müsste jetzt nochmal von ganz neu anfangen. Willst du mich verarschen? Und das ist die Steuerung, meine lieben Leute. Move to aim, click to change spot, hold to shoot, health. Es ist unglaublich, ich kann... Fuck, bis game! Ich will eine Hand spielen. Ich will mit der anderen Hand Dinge tun. very interesting game very nice music uh, the trees are excellent uh, i give this game seven of five points it's so great look at this lens flare attacks and everything around us it's very great this is my review andere Sachen beim Spielen zu machen, ja? Hier so Beefy essen oder so. Spiel Machen wir mal weiter. Da ist hier dieser... Moment. Da müssen wir eben wechseln. Guck mal, allein da ist schon kaputt. Ja. Wir simulieren eben, ob wir TikTok gucken können. Und dieses Spiel spielen. Test bestanden. Man kann einfach alles machen bei diesem Spiel, was man will. Man könnte sogar, wenn man ähm, einen guten Werbevertrag hat, einfach Folgendes machen. Macht ich sag euch das mal? Moment, eben vorbereiten. Ja. Dafür brauche ich aber jemand anders. Dafür brauche ich hier so was Fischartiges. <lacht> warte, warte, warte, jetzt kommt's. Kennt ihr schon mein neues Lieblingsprodukt? Und zwar ein Heringsfilet von, sag ich jetzt nicht den Namen, ja, aber gehaltet Herzensfilet. Super geil. Könnt ihr jeden Tag essen. Also, immer eine Entscheidung los. Ist ein bisschen Butter drauf, Herzensfilet drauf. Super, super lecker. Das könnt ihr machen, während ihr Spiele spielt. Ich könnte mir jetzt einfach den Brot überholen, das Schmieren, nicht drauf und nicht essen. Und, äh, das wäre egal. Ich würde trotzdem alle Level schaffen. Wir hatten das Spiel hier so. Weißt du? Gut, Cappy, wirklich, wenn wir uns mal treffen sollten, ja. Ähm, das werde ich dir nie vergessen. Das werde ich dir nie vergessen, dieses Spiel. Und wenn wenn du... Moment, da muss ich nochmal eben. Da muss ich nochmal eben was machen. Gut, Cappy, beim nächsten weihnachts hoffe ich, dass ich dir ein Spiel schenken kann. Und dieses Spiel, ja, das wird schlimm werden. Es tut mir jetzt schon leid, aber dieses Spiel wird sch schlimm werden, ja. Ich hoffe, die äh, Ebony, oder Ebony, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt, wie sie ausgesprochen wird. Ich hoffe, dass ihr mein Spiel Spaß macht, ja. Aber mir hier so eine Grütze zu geben, die nicht mehr funktioniert, ja, wo man nach einem Level aufhören muss und dann nicht mehr neu starten kann, weil es kein So. Two hours later. Ah, das tat gut. Das war schön. Ha, so. Nein! Review veröffentlichen. Sie haben am 3. April ein Review zu diesem Spiel verfasst. Wir haben 0,6 Stunden gespielt. Mehr geht auch nicht, ja? Und äh, ich hoffe, dass. Äh, bitte, Woodcappy, mach dieses Sp Ich werde dir das zu beschenken. Was ich jetzt mache? Ich würde dir das zurückschicken. <lacht> Vorname des Empfängers: Jack Pack TV. Grußbotschaft: Du musst es jetzt auch spielen. Es ist das geilste Game der Welt. Aber eins. <lacht> jetzt kommt jetzt kommt's, musst du mir versprechen. Du musst es einmal durchspielen. Komplett. Ihr Gruß äh, Schnall, schnall dich an, ihre Signatur. Angry Esel. Ihr Geschenk ist unterwegs. Mal gucken, ob er es annimmt. ja. Er kann es ja noch, die Kleinen. Ich hoffe, er nimmt es an. Ja. Und dann soll er dieses Spiel spielen. Also, liebe Leute, ich muss jetzt hier beenden. Es tut mir leid, dass ihr nicht so viel vom Spiel sehen konntet. Ich glaube auch, ich habe die 45 Minuten nicht geschafft. Ähm, ist aber nicht schlimm, ja. Wir, können, wir kommen einfach nicht weiter. Ich habe jetzt keinen Bock, nochmal mal 18 Level zu spielen, die total kacke waren, habt ihr ja gesehen. Ähm, es war also einer der schlechtesten Ostergeschenke, die ich jemals erhalten habe. Also bitte, wenn ihr aber was Gutes sehen wollt, ja, ich bin der Erste jetzt in dieser Riege, schaut euch bitte einfach die nächsten Videos an. Schaut euch die nächsten Videos an. Pommes, guckt mit, ja. Wir schauen uns die nächsten Videos auch an. Guckt, äh, äh, als nächstes müsste die äh, Ebony drankommen. Und schaut auch bitte bei Woodcappy vorbei, ja. Der hat, glaube ich, das letzte Video. Und äh, da werdet ihr mal richtig Bescheid geben. Ich wünsche euch ähm, bei diesen. Ich wünsche euch bei diesen ähm, anderen Spielen viel, viel Spaß. Und ich hoffe, da ist auch was Gutes dabei. Aber bitte, niemals dieses Pets vs. Pets. Ja, sogar Pommes müsste weinen Und das ist nicht schön. Ähm, auch nochmal vielen lieben Dank am Benutzername, ja. Ähm, Werde ich natürlich alles noch verlinken. Dass du das gemacht hast und die Welt gerufen hast, und noch ein paar Streamer und so ein paar Let's Player zusammenbekommen hast dafür. Äh, ein paar YouTuber. Und ähm, ich hoffe, dass du auch dann beim äh, Christmas Trash mit mitmachst und dass Woodcapi das auch wieder durchführt, ja? Aber mit solchen Spielen! Ja, auf jeden Fall coole Aktion. Ja, ich wünsche euch frohe Ostertage. Habt viel Spaß. Ähm, guckt, dass ihr gesund bleibt, Leute. Es ist eine schwierige Zeit. Wir werden es aber alle schaffen. Wir werden es durchstehen zusammen. Ja, helft euren Mitmenschen, wenn jemand was braucht, helft diesen Menschen. Seid nicht egoistisch. Ich möchte das mal, auch wenn es ein Video ist, für über Games und so, ich möchte meinen Part auch dazu tun. Seid bitte menschlich, helft anderen Leuten, seid nicht egoistisch. Und tut Dinge. Ja, viel Spaß bei den anderen Videos. Ich verabschiede mich, wenn ihr mich nochmal sehen wollt, dienstags, donnerstags und sonntags um 20.30 Uhr auf Twitch. Ich spiele sowas wie ARK, ich spiele... Auch Horrorspiele. Ähm, ihr könnt vielleicht ein paar Shooters mit mir dann off-Stream zusammen spielen. Und wenn ihr Bock habt, kommt ihr gerne auf mein Discord. Äh, ich habe es ein bisschen umbenannt. Und zwar heißt mein Discord jetzt Valley of Games. Ihr findet dort ganz viele Spiele-Server, zum Beispiel für Ark, für Terraria, für Minecraft ähm, und für Seven Days to Die. Könnt ihr alles umsonst spielen bei uns. Super coole Community, ein Looking for Group Bot, ein Musik, Musikbot. Alles da. Also wenn ihr Bock habt, <lacht> ja, neue Leute kennenzulernen, ein bisschen zu zocken. Wir haben auch welche, so wie ich, im gehobenen Alter. Ü30. Ja, mit denen kann man auch gut quatschen. Und sie haben auch ein offenes Ohr, ja. Und sogar gibt es Leute, die jemanden Toilettenpapier zuschicken, wenn man keins mehr hat. Danke nochmal an Alex dafür, ja. <lacht> so, Leute. Schönen Abend noch, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.